Der Vorwurf, die amerikanischen Stellen hätten deutsche Bundesbehörden oder Botschaften ausgespäht oder verwandt, lässt sich mit keinerlei Hinweis oder Erkenntnissen belegen. Mir selber ist kein Nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSE und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten.